Die Tür extra für dich aufgemacht, also okay. <lacht> entschuldigung, so, weißt du, was war jetzt nicht, die tour zu machen? Die war schon vorher auf, könnte sonst wer hier reinkommen. Wer kommt denn hier schon rein? Ey? Wir <lacht> sind hier im unsozialen Land. Ey. Ein Raptor das hat einen Schwanz, ich würde sagen, das ist ein Raptor. Das ist ein Raptor. Okay. Er hat die Flucht ergriffen. Mir ist kalt, da ist irgendwas großes. Lass mal da rum schwimmen. Aber wieso bin ich so erschöpft hier? Ähm. Der spuckt Gift gar nicht auf. Oh. Das, der wird mich da englischen. kommt noch einer, Daniel da kommt noch einer! Okay. Ja, ihr müsst. Schauen. Mein Gott! Also, Okay. okay. Das ging doch noch. Ich an, das müssen wir noch lernen, aber wenn die bewusstlos sind, hat man die Chance die zu zähmen oder so. Ah, okay. Also jetzt muss man die bewusstlos machen, dann kann man versuchen die zu zähmen, aber das können wir wahrscheinlich noch nicht. Das ist wahrscheinlich eine Fähigkeit, die wir lernen müssen oder so. Gott, sind ich Komm, nicht, komm! Hallo! Eine Faust aus Stahl! kommt von der straße oh, um habe bei dir aus ja HP schon aber mir gehe ich, ich verhungere ja, das ist was. ich habe aber nur bären habt ihr doch gerade fleisch gegeben ey. wann denn bevor wir gegangen sind Irgendwie nicht, ich habe kein fleisch bekommen ich habe rohes fleisch wir gekochtes fleisch dahin gelegt ja ja das ist auch fleisch nee habe ich jetzt nicht uh. wusste ich nicht Boah. ich stelle mir jetzt eine steinschleuder ja so ich habe keine munition dafür brauche ich dafür steine <lacht> ja okay Oh Gott, ich glaube, ich trinke jetzt. Du bist doch über Wasser. Irgendwie nicht. Bei mir bin ich unter Wasser. Ich bin tot. <lacht> Was? Wie <lacht> So ein Stein untergetaucht. Ich bin erschöpft. Ich bin die ganze Zeit erschöpft gewesen. Deshalb konnte ich wahrscheinlich nicht an die Oberfläche oder so. Ah okay. Warte, kann ich dich irgendwo? Na toll. Ich kann einen, ich kann einen Körper ziehen. Warte, ich hole dich aus dem Wasser. Ganz toll, ey. ey. warum bin ich die ganze Zeit erschöpft, ey? You're tired. Stop moving for a moment to regain some stamina. Stand da jetzt Ja. Bei. Ich weiß das, aber. Wieso, ich bin Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit erschöpft bin, ey. Muss man sich merken, wenn man erschöpft ist, sollte man nicht schwimmen gehen. Nee. Ich habe versucht an die Oberfläche zu schwimmen, aber ich konnte nicht. Ich werde der Anführer des Stammes. Ja, ah, ja, mein Ja, ist ja. Ja, das danke Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, Ist Ja, ja. Ja, ja. Ja, irgendwie ist halt nicht leiche oder so? Ja, die Grünen sind unsere Leichen, oder? Ich meine dieses gigantische Ding, ja? <lacht> Und irgendwie aus die weiß nicht. das könnte halt ja. das Destiny oder Halo sein. Ja, das ist ich ja nicht. Wie gesagt, es gibt auch Boss hier in dem Spiel. Ja. Sie jetzt gleich so ein Zierig mit Raketenwerfer auf dem Rücken? Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber vielleicht begegnen wir hier wenn anderen Stimmen, dann fressen die uns. Ja. Boah, voll rote Augen, das sehe ich jetzt erst Okay. Vielleicht krieg ein Sonnenstich. Ich freue mich, wenn wir den ersten T-Rex sehen. Ja. Der macht uns völlig. Ja. Ja, irgendwie schon, ne? So wie alles andere auch. Warte mal, was ist das denn? Ist das eine Öle? Geh da bloß weg, Eddie! Na, Daniel hat gekackt. Nein. Wo bist er? Ich bin hier. Wo ist hier? Ich sehe dich, dich. Ich bin hinter dir. Was? Ich, ich guck dich gerade an. Ich steh jetzt ja. genau vor dir. Okay. Ja. Komm nochmal mal hier hin. Ich folge dir gerade. Ich stehe jetzt genau vor dir. Ich könnte dich küssen. Okay, jetzt sehe ich dich. Gerade warst du irgendwie nicht da. Äh, ich bin die ganze Zeit hier, du. Ich schreie schon, wenn ich dich nicht mehr sehe. Oder ich habe dir einfach durch hm. den Stein im Nacken lagen, damit du merkst, dass ich da bin, eh. Oh, guck mal. Wenn hier alles. Explorer Note. Oh. Cutscene. I never fought this island was normal exactly. I mean, der scheint uh, Daniel. Ja. In diesem Ding sind Sachen äh, zum bauen hier. Eine Strohtür eine Struktur. Ich habe irgendwie Stro so ein Buch. De so ein Buch habe ich irgendwie bekommen. In diesem weißen Generator Ding hier sind äh, äh, Gebäude Sachen, aber also. nichts, das wir noch nicht haben. So, also, ich habe hier die Kiste. Ja, oh, okay. So, ja mitnehmen, ne? Die ganzen Sachen hier. So. habe ich kaputt gemacht. Ach du blöde Kuh. Verdammt, wie kommen wir da hin? Frage ist ja, ob wir da überhaupt hin sollen? Schon ja, äh, Ruhm und Ehre. Was für eine Ruhm und was für eine Ehre wir sind hier die einzigsten. <lacht> da links ist irgendwie was. Da ja, könnte man sich doch auch ja. oh, mal uh, ab. Ist hier denn wieder so eine Kiste? Oh. Oh ein Säbelzahntiger. Cool. Gibt's ja jetzt auch und schon wieder ein Level Up dadurch bekommen. Was Levelst du eigentlich hier die meiste Zeit? Äh, ich verstehe noch nicht ganz wieder dir wie mit dem Leveln funktioniert. Weil, wo, wo, du sagst immer Stärke, wo kannst du denn jeweils in Stärke investieren? Ich tue immer nur die Engramme damit holen. Oder wenn du im Inventarbildschirm und so bist, dann hast du irgendwie hier so Heilung, äh, Ausdauer, oxygen Ja, aber wenn ich auf irgendeins der Kreuze gehe, dann öffnet sich mein Ingram dingens Okay. Aber wenn okay, alle also verbraucht hab... das, ne? Ich habe jetzt voll viele Punkte bekommen irgendwie. Ja, ich hatte vor ich habe jetzt irgendwie 46 für ein Gramm und so. <lacht> viele Erfahrungspunkte geben die Dinger denn? Ich habe jetzt 88 Punkte für NK. Was <lacht> zum Teufel? Ja, irgendwie, wenn ich hier was auflevel, ja, ich habe jetzt da 60 Punkte bei Gramm. Irgendwie, wenn ich da was auflevel bei meinen Werten, erhöht sich irgendwie die Punktzahl oder so. Ich in investiere mein Welches Level 17 ist ein Level aufgestiegen? Ja. Ich habe jetzt mal in Resistenz investiert. Bin schon wieder aufgestiegen. Dawohl. da kommt bald auf dich zu, da sind kleine hinter dir, pass auf. Oh. Ressort, ich mehr AP, was wollt ihr? So kann ich mit dem Ding schießen. Steine oder was? Wahrscheinlich, ich habe eins von 54. Ich habe da eine Menge Steine ich hab gekackt. <lacht> ja, nee, das war ich. <lacht> ah, <lacht> ah, <lacht> <lacht> ah, wie, wie schnell stecken wir denn jetzt hier auf? Ey? Ja, ich weiß nicht. Die ganzen Dinger geben uns irgendwie so Erfahrungspunkte oder so. Höre ich aus deinem Headset irgendwie ja, Musik? Ja, aber bei mir ist irgendwie nichts. Mein Charakter ist voll unbeeindruckt. Wenn irgendwas großes ist, wir haben sofort ab. Ne? Ja, jeder für sich. Ja. Ich habe den Speer ins Bein. Ich muss nicht schneller laufen als der. Ich muss nur schneller laufen als du. Dass hier irgendwie so ein Schild kommt oder so der uns einfängt oder ne? irgendwie so was gestört ist das ist eine riesige Libelle gott äh. Äh, okay generate dragon portal Okay. Kann die Dinger irgendwie nicht einsammeln. Upload Survivor, was? Äh, nein. Wirst du die Dinger einsammeln? Nee. Habe ich auch nicht. Damit müssen wir irgendwie äh, wir müssen die Sachen haben und dann hier hinkommen und das machen irgendwie. Okay, super. Also war dieser ganze Trip der totale Zeitverschwendung. Was für eine Überraschung. Was ein paar die bellen <lacht> Da ist zwei Steine darauf geflogen. Ey. Oh mein Gott. Aber wir gehen wir nur auf mich los, ey. Ich habe doch hier auch einen, was willst du eigentlich? Äh. Oh Gott, die bringen mich voll um, ey. Ich habe einen. Und habt den auch. er bringt mich irgendwie um. Oder auch nicht. Ich muss essen. Oh, chitin und fleisch So, jetzt ist die frage wie kommen wir noch mal zurück als weit mir noch aufgefallen ist wo ist eigentlich zurück ja, das weiß ich, keine Ahnung. <lacht> wo ist noch mal unser lager jetzt Oh nee, lieber nicht rennen. Hm. Irgendwie bringt die Karte gar nichts. Das habe ich auch schon gemerkt, mein ja. Lieber. Daniel läuft auf nackten Füßen rum. Oh. Und jetzt stürzt er. dahin. Jetzt bist du leichte Beute für meine steinschleuer des Todes. Ich hab gegessen und hab im Moment weggeguckt. Und dann sehe ich, ob ich da so runterrutsche. Wie damals wie bei Elder Scrolls, ja. als du auf die Karte geguckt hast und dann in den Abgrund gerannt ja. bist. Das war geil. Ja. Hier ist kalt. Gerade weil wir noch warm. Rad, da kommt was auf uns zugeschwungen. Gut Daniel, denkt ihr ab? Oh Gott, oh Gott, ich bin tot. Daniel, <lacht> das, ist, das ist jetzt Scheiße. Ah <lacht> oh, fuck, nein, nein, nein. Ja sowieso nichts Wichtiges dabei. also Ich tu mal respawn random Location machen. Ja, ja. Weiß nicht was mit dir dann jetzt passiert, ne? also der beste ist eigentlich dass du irgendwie zu mir in sicherheit kommst ja ich glaube ich spawn gerade irgendwo bei der druckel übelste ein hey bisschen ja ja. und da ist unser aus cool da ja, ich habe meine ganzen klamotten verloren So, mein meine klammer um sich dann nochmal neu erstellen. Egal. Ja, leider, ich, ich kann ich konnte deine Leiche da auch nicht rausretten, die hätten mich auch gefressen. Wie? Ist er auch gestorben? Nö. Ah, nee, okay. Vom beiden ich saß, nicht. Von beiden sahst du nackt aus, deswegen dachtest du, du hast auch irgendwie alles verloren, oder? Ich, nee, nee, ich bin nicht gestorben. Ich hab war so clever und habe dich als Köder benutzt und bin an Land geschwommen. <lacht> ich habe nur gesehen, wie da zwei Piranhas auf dich zukamen und dann habe ich schnell einen Bogen am euch gemacht. Irgendwie weiß ich nicht, die Piranhas sind mir gefällt und der eine ist aus irgendwelchen Gründen gestorben. Ich habe die nicht angegriffen, ich glaube, weil der zu nah an Land war oder so. Aber wir haben gelevelt auf dem Weg dahin. Das ist auch was. Ja, ich habe jetzt eine Bola und wenn die eine Bola das sind so die, dingen da eher diese dreier Dinger. Diese drei Steine oder was? <lacht> was passiert? Ich hab dich gebohrt <lacht> hey. Ah. <lacht> <lacht> äh. <lacht> Warte mal, Daniel, bleib mal stehen. Ich finde so was cool, weißt du, den Gegner damit zu fesseln. So was stehst du, ey. Ja. Also, ja. Ja. <lacht> ja. Ah! Ah! <lacht> ey! Oh. Oh, geil! Das ist nicht geil, das hat wehgetan. <lacht> Na, liegt er. Oh ja. Was machst du mit mir? <lacht> ah. Ich glaube so gut kennen wir uns noch nicht. Was machst du mit mir? Nicht ins Feuer! <lacht> oh Mann! Also mit einem Schlag weggehauen. Bin ich gut den Knüppel. Boah. Na jetzt kommt näher ran und hol den ab ne? <lacht> Oh Gott. Ah! Was ist denn? Ich hab den Pot angemacht, während ich da dran stand. ja haben weh getan. Glaub, wir sollten uns mal dran machen irgendwie Dinos zu züchten. Ja, ist... Was du denn so? Ja, genau. Wie macht man das? Ja, das weiß ich nicht. Deswegen sage ich ja, wir sollten uns mal versuchen da. Ich nicht, dass man für allen Sattel braucht. Ein Dodo kann man zum Beispiel nicht reiten. Die kann man auch irgendwie zählen, dann hat man so eine Dodo-Familie. Aber, aber habe ich auch schon gesehen unseren ganzen Stand hier schon ausgemerzt oder hat das überrascht mich jetzt nicht wirklich? So sind die Dinosaurier ausgestorben. Ja, das waren wir. Wir haben jeden einzelnen per Hand selber erwürgt. Komm, her, du, ah, Daniel. Da bist du, gezogen. du bist zu weit weg. <lacht> Ich trainiere mit meinem Sperren, Angel. Versuch dir zwischen die Beine zu werfen. Ne, ich geh nicht aus. No, oh, es regnet auch noch. Der Dinosaurier, der kommt jedes Mal näher, habe ich so das Gefühl. Hast du was auf den geworfen? Ja. Du Idiot! Er rastet aus! Ah, Gott! Kein, kein Kalt verbunden! Ich hab da verfolgt mich, oder? Wir, wir gehen hier nicht fort, was ist das riesige blaue Licht da hinten? Lass dich jetzt nicht immer von den scheiß Lichtern da ah. blinken, da aber es halt so schön. Ach, ich bin schon wieder voll. Wieso bist du eigentlich immer voll da? Jetzt kann ich mich noch nicht mal bewegen. Ich muss die Bären essen, um Platz zu schaffen. Oh nein, ich habe das in die Schlafbären. Kann mich jemand noch nicht bewegen. Und ich will meine Fackel aufheben. Ist sehr dunkel. Und da bin ich weg. Gut nach. Daniel. <lacht> ich bin einfach mitten im Wald. Ich sehe deinen Namen. Ich habe einen komplett schwarzen Bildschirm. Ich sehe gar nichts mehr. Oh, was für eine das Zeug? Da sehe ich das blaue Licht noch. man oh, Mann. Soll ich darauf zulaufen? Ja, mach da. Na, no, ich werde wieder wach. Der Bond ist auch von eurer Mann, ja. Ich habe ah. immer noch angepisst, weil du den mit dem Stein angegriffen hast. Oh, <lacht> so, jetzt kann ich mich bewegen, Gott sei Dank. Was gib mir die Fackel? Ich habe Angst du Dunkel. don't hack me, I'm scared. Oh. Na, ja, Ja. das? Ja. Oh, oh Gott! Gott. Oh, Gott. <lacht> <lacht> <lacht> ja, der, der ist direkt. Was ist denn? Was denn? Der ist direkt über mir. Jetzt gerade. Gott! <lacht> <lacht> ich muss einen Fuß voll getroffen, aber hat irgendwie nichts so gemacht. Ich weiß, er dich auch nicht angegriffen hat. <lacht> Ich höre den Daniel nur voll am leiden. Oh Gott! Der ist einfach umgefallen bei mir. Okay. Ich tu dich mal ins Haus reinzerren. Da ja, warte. Ich, ich platziere dich mal in deinem Bett. So. Verdammt, das Licht geht immer aus. sehe dich nicht. Ja. Warte. So. Und besser. Ich treffe dich nicht. Was du, du, du mit meinem Körper, verdammt? Ja. Okay, das ist zwar falsch rum, aber egal. Ja. Schlaf gut, mein schöner Elf. Alles klar. Wir sollen mit deinem Bett verschmolzen, ey. Ja, ich, dann mache ich öfters.